Politische Bildung hat natürlich die Aufgabe, in einem gewissen Maße eine Revolution zu verhindern. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, denke ich. Manchmal ist es ein bisschen Revolution, aber vielleicht auch gar nicht schlecht, also wenn es darum geht, halt grundsätzliche Dinge zu ändern, die vielleicht nicht gut laufen oder Dinge, die sich eingeschliffen haben. Deshalb ist das natürlich eine zweischneidige Geschichte der politischen Bildung. Politische Bildung hat also auf der einen Seite die Aufgabe, eine friedliche Revolution vielleicht herbeizuführen, aber eine gewalttätige Revolution zu vermeiden.